Ich freue mich, Ihnen heute unsere neue Impulskollektion Window der Firma Sanipa vorstellen zu dürfen. Bei der Kollektion Window haben wir uns an aktuellen Interiortrends orientiert, die auf eine klare Reduziertheit der Unterschränke Wert legen, eine klare Formsprache, aber auch skandinavische Elemente sind aufgegriffen worden. Der Kollektionsname Window ist einmal inspiriert worden aus dem portugiesischen Bem Window, Willkommen. Man wird eingeladen, das Badezimmer zu betreten. Aber auch aus dem skandinavischen Wind, das ist die sanfte Prise, die in das Badezimmer weht. Die Kollektion gibt es in zwei verschiedenen Waschtischmaterialien, einmal aus mit titanzerram von Villaroy und Boch und einmal mit Kritastone. Stone ist ein Material, was Sanipa dieses Jahr zum ersten Mal ins Sortiment aufgenommen hat. Es ist ein mineralischer Feinfüllstoff, der sich auszeichnet durch eine sehr matte Haptik und eine sehr sanfte Optik. Bei den Unterschränken war eine geradlinige Linienführung sehr wichtig. Man kann hier schön in der Mitte auch sehen, dass die Auszüge durch einen Rahmen gehalten werden. Das grenzt uns von vielen anderen Möbelkollektionen ab. Gleichzeitig haben wir monochrome Griffe, die sich an die Lackoberflächen anpassen. Bei den Oberflächen der Unterschränke haben wir uns das erste Mal auf Lackfronten fokussiert. Die Lackoberflächen wird es in acht verschiedenen Farben geben, sieben matte Lackfronten und eine glänzende. Die matten Lackoberflächen haben einen Anti-Fingerprint-Effekt, das heißt, wenn man drauf werden keine Rückstände der Finger zu sehen sein. Neben den ähm, acht Lackoberflächen gibt es die Kollektion außerdem mit zwei modernen Holzdekoren, einmal in Eiche Nordic und einmal in Eiche Arizona. Die gesamte Kollektion ist einmal mit Schrankverstichen verfügbar, in den üblichen Breiten 80 bis 160, aber auch als Aufsatzvarianten erhältlich. Bei den Aufsatzvarianten haben wir ein, ein Aufsatzbecken der Kollektion Finion und ein Critterstone-Aufsatzwaschbecken. Getragen werden die Aufsatzwaschstiche von einer magnolia glas mattplatte die sich perfekt an die Unterschrankfarben anpasst. So ergibt sich ein harmonisches Farbspiel im Bad. Passende Beimöbelkollektionen haben wir ebenfalls ein offenes Spiegelregal oder auch einen breiten Mittelschrank, der gleichzeitig Wohnelemente aufnimmt. Hinzu kommt ein neuer Spiegel mit Lichtsegel. Er ist sowohl mit Sensorschaltung als auch mit intelligenter Lichtsteuerung verfügbar. Man sieht hier mit einer Höhe von 850 mm passt er sich auch perfekt vom Design in die Kollektion Window an und schafft so eine schöne Raumsituation.